die Lage. Alles super bei dir? Danke gut. Gute aus dem gut. Bett gekommen? Ja, geht. Ach, hi. Guten Morgen. Guten Morgen. So Rob, wo gehen wir jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Turnen, damit ich nicht dick und fett werde. Ja! Danke, ja, dann ich zurück. Deine Haare sind fresher geworden. Ja, so ist es authentischer, weißt du? Ja. Und Rob, <lacht> wer ist das? Das ist, das ist Mr. T-Flex. Mr. T-Flex macht uns alle stabil. Obwohl gar keinen Tee in dem Namen. Stabil, das fällt mir gerade auf, aber... Ja. doch. <lacht> das ist die Legasthenie, die bei nie diagnostiziert wurde. Bist du noch müde? Komm! Ja, ich ist noch müde. Warte, war länger nicht hier. Tausend Jahre. Ich Kann ja hier Sachen kaufen? T-Flex-Handtuch? Oversize-Shirt. Wir checken das erstmal aus jetzt hier. Oh Rob, komm schon auf die Wiese. Ich will ein paar huffle das hier? Ja, okay. Guck mal wieder eine zweite. Vito. <lacht> und Burpee-Time. Willst mal mal Skifahren? Ja. Hab ich nie gefragt, wie sieht's aus mit deiner Trafo? Ja. Meldet sich nicht mehr? Rob, ich so lustlos. Mal, da das waren schon 100 Burpees. <lacht> das waren keine 100. Ey, Mandalli. Die Frage ist, Rob, nach 100 Jahren nicht Training. Was willst du heute trainieren? Wie oft kommt denn der Rob hier hin? Normalerweise nur die Woche. Ja. Normalerweise. Aber Businessmänner haben auch mal Durchhänge. Also, wir machen jetzt Staffelsätze. Staffelsätze bedeutet, machen vier Sätze. Dazwischen sind nur 20 Sekunden Pause. Mehr nicht. Wir fangen hoch an. Anni kennt das schon. Mit 150 Sekunden, dann 100, dann 75, dann 50. Ich gebe dann gebe wir dann die Bankrückmaschine. Achso, so, das kriege ich. So, Obergriff. 3, 2, 1, Attacke. Obergriff ist der. Oh ja. die Lehnung, und drauf, ne? Haben wir ja nicht gelernt, ja, oder? Ja, ja, ja, ich. ich äh, ist wieder ein bisschen flach geworden. Bisschen voll gewesen die letzte Überall, Zeit. Ich habe wirklich zweieinhalb Monate nicht ja. geschafft. Die Baustelle und den ganzen Kram. Auch nicht zu Hause ein bisschen Liegestütze? Ja sowas, aber nicht das hier. Das ist ja immer noch. Also 100 Sekunden macht man das jetzt? Nein, 150. Ja, wichtig ist, dass ich mich morgen noch bewegen kann. Ja, bist du selbst schuld, wer so lange Pause macht? Ja, ja, dann gebe ich dir recht. Ich habe wir werden mal Nachbarn. Ist das so? Ja. Nice. So ist es. Der Muskelkater Ach. wird wahrscheinlich kicken. Das ist morgig. Aber jetzt Sekunden noch. Ein bisschen Power. Entschuldigung, wenn ich irgendwen demotiviere hier. Kann man hier mal umgreifen oder so? Nein, nein, machen. Zieh mal durch. Oh. Bitte? Und oh, 20 Sekunden Pause. Ach. Drei. Zwei. Ach, Schorte, Der Rest ist mir Latte. Wie fühlst du dich, Rob? Sensationell. Einfach spitze. Boah, jetzt schon, dass ich keinen Mangel Magnum Double Caramel zum Frühstück gegessen habe. Weißt du, warum ich so lange nicht hier war? Ich musste ja doch das ganze Gerüst aufbauen und abreißen, die Bude und so. Ja, ja! Je nach reißt ja gar nichts mehr ab. Robby, ja. komm, komm, komm. Bist du Champion oder Champion? Ach. Komm. Nicht reden, konzentrier dich. In die Zone. Boom, Explosion. Mhm. Genau. Ja. Was war eigentlich Rob's bestes Gewicht? Zehn. Oh, der war schon fast beim ganzen Block. Der war mal bei 16, 17. Da war ich aber auch noch auf Steroide. Zerstes das das Scheiß. <lacht> da hatte ich noch 120 Kilo mehr. Mein Problem ist einfach, ich habe so einen Verbrennerkörper, weißt du? Und ich nehme so schnell ab. Muss immer fressen, wie so ein Scheunendrescher. Mit der Rob, was passiert. Kenn ich Sieb. zu gut. Ja, genau. Sechs, eins und oh, weiter geht's. Ich nur noch 75 Sekunden. Mm. Kann man das Gewicht irgendwie oh, erhöhen? Ja, klar. Können wir da nochmal drüber reden? Nein. Wir machen ja jetzt weniger Sekunden, das bedeutet, du kannst natürlich dann auch das Gewicht erhöhen. Oh, ja, nee. 20 Sekunden Pause in der Runde. 20, 19, 6. Wie lange jetzt noch? 5, 4, okay. komm, komm, komm, komm, komm. Wir sind noch 25 Sekunden. Geh mal alles. Schnelle, schnelle, schnell, oh. schnell. Keine Pause, keine Pause. Ah. Komm, Jetzt schnell. Boom. Ah. Boom. Ah nicht so Komm. <lacht> Bereust du es, keinen Sport mehr gemacht zu haben? Ja, ist ja klar. Wenn du da zweieinhalb Monate da nichts gemacht hast, nur Vanilleeis eis gefressen hast, dann ist das natürlich nicht so schön. Ich würde mir vorstellen, ich hätte ein Jahr Pause gemacht, das wäre schlimmer. Aber es gibt ja so Menschen. Ja, ich zum Beispiel. Nein. Echt? Ein Jahr ganz Pause gemacht? Ja, nach 14 Jahren Training habe ich über ein Jahr keinen Sport gemacht. Und dann hast du auch Transformationen gemacht? Nein, ich bin ja nicht dicker geworden. Weil die Leute kennen ja immer nur Hü oder Hot. Das ist immer das Gleiche. Entweder sind voll durch mit ja. gesunden Essen und Sport ja. oder dann halt wieder fressen und keinen Sport. Ja, ich bin und, genau, so und ich bin einer, ich esse mein ganzes Leben schon gesund und keinen Scheiß. So, und selbst wenn ich keinen Sport mache, esse ich keinen Scheiß. Wenn da habe ich zwei, drei Kilo so ein bisschen am Bauch, aber. aber Spaghetti muss, ist furchtbar lecker. Spaghetti als, ja, ist Ja, ist mal. Aber die Menschen denken ja jeden Tag Schokolade zu essen, ja. wäre ein Normalzustand. Ja. So, und ich esse einmal im Monat vielleicht. Aber ja, okay. aber also, das dass ich das mag. Ich mag zum sein froh, Ich mag alles, was Süßes ist. Bleib Zum Beispiel Annika. Ich nutze diesen Pausemoment einfach aus. Und tu so, als wüsste ich nicht, was ich machen soll. Was soll ich machen, Malte? Ich weiß wo. Haha, jetzt höre das einfach hinaus. Attacke. Wenn ich richtig geraten habe, jetzt wieder 150. So ist es. Was wiegt's jetzt? Warum machst du jetzt schon Pause? Komm, komm, komm, komm. Weil ich mich auf mein massives Gewicht konzentriert habe. Mhm. Ja, ich habe drei oder vier Kilo abgenommen. Ah, scheiße. Ja, super scheiße. Aber schon so hochgeballt. Ich kann Schaden schadenrechnen. Weil ich auch nicht weiß, ob ich jemals noch mal in meinem Leben Lust habe, so viel zu essen. Das weiß ich auch nicht, Bro. Ist diese Übung angenehmer, ich Rob? Ich Wenn man nämlich loslässt, hat man das Gefühl, man würde fliehen. <lacht> also kann man nochmal über ins Gewicht gehen. Nein, Rob, Rob, was machst du? Rob, ich habe eine Schwanz, oder? Was Komm, komm, komm. komm. Aber es bewegt sich. Wir nehmen nicht. 18 Kilo pro Abend. Geht. Ich dachte, du redest mit mir. Kann ich jetzt? Nein, nein. Mit dir habe ich keine Gnade okay. Lag der Rob auch schon mal auf dem Boden? Wo, wo auf dem Boden lag. Da liegt nichts Platz. Aber erst gesagt, hat er gebrochen. Ich war für ein Poster unter der Decke. <lacht> Vielleicht solltest du ihm das Video geben von dem Badezimmer von damals ja. und er kannte das mit rein. Ich schick dir das mal. Das wäre super. Ja, das wäre total super, genau. Ich fühle mich wie Rocky gegen Apollo. So dass ich der Schiedsrichter bin. komm, komm, komm, komm. komm. Robin! Da bin ich doch! Gehen wir durch hier. Oh, das werden Schmerzen. 9, 9, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 20 Sekunden Pause. Ich muss schon sagen, es ist richtig brutal hier. Nein, es ist total angenehm. Wie, wie McFit quasi. Man setzt sich ein paar Kopfhörer rein, man connectet sich, redet ein bisschen über das Leben. Ich weiß gar nicht, wie viele Fitnessstudio-Mitgliedschaften ich habe für 5 Euro im Monat, die ich schon seit zwei Jahren subventioniere. Hast nie gekündigt. Vergessen. Achte auf deine Haltung, Ellbogen nach oben und den Baum umarmen. Ja. Jawohl. An was denkst du, wenn du die Übung machst? Ich hab gerade an einen Baum gedacht. Tatsächlich. Dein Gehirn ist relativ rational. Ich kann also nicht viele Sachen gleichzeitig. Also, wenn ich das hier mache, denke ich nicht so viel. Fühlst du dich stärker, wenn die Kamera dabei ist? Ey, ich fühle mich retarded. Oh! Ich glaube, mir mal was zu trinken. Das ist, leer. Das ist auch leer. Super. Mein Lieblingsraum ist alles leer. Oh, danke. Und Anni, wie fühlst du dich gerade? Angestrengt. Ich werde ansonsten deinen eigenen Block schlagen. Nee, du Du <lacht> musst einfach ganz mal wieder rein. Wie fühlt man sich dabei? Vielleicht hervorragend. Nein, jetzt bräuchte ich nicht einen Leiter, der mich dazu zwingt, das zu tun. Achso, du zwingst sie dazu? Ja, alles funktioniert. Das die, muss ich ja Geld verdienen. Rob, Rob, Rob, Robin, da bin ich. Rauch da. Ah. Ah. Brauchst du trinken? Ah. Ach, jetzt wieder die Übung. Nein, es ist Pause. Achso, du berufst dich nur. Auf. Ja, ich, ich, ich Urlaub, wir haben nur eineinhalb eine, eine Minuten Zeit. Findest du die Pausen zu kurz? Das Leben ist zu kurz, Mann. Geht schon los, das ist schon mein Ideal. -Geld. Eins und was? Einfach hoch. Einfach hoch. Wie viel Gewicht ist das jetzt? Eins. Ich glaube, 15 Kilogramm. Willst du nichts sagen 50? Ja, wir sind ja ehrlich. Eigentlich ist das doch total leicht. Ich kann es mit einer. Komm, Rob, Brust rausholen. Und wenn Nike mit Anitas kreuzt, der sollte noch? Ich habe einfach wild in meinen Schrank gegriffen heute Morgen, weil mein Sohn unbedingt seine Spider-Man-Klamotten anhaben wollte. Und es eine wilde Diskussion darüber gab, was er jetzt anzieht. 60 Sekunden. Das ja. geht nicht. Komm, zieh, zieh, zieh. Ja, klar. Gib alles. Ich bin auch nicht Fleckenkuber, Alter. Aber es ist auch 1,75 Kilo. Weniger als ich? ich fühle mich ja schon wie die Palme hier. Und ist die Übung leichter als die andere? Nein, alles gleich beschissen. Ja. Alles gleich super. Wirst du jetzt regelmäßiger zum Sport gehen? Ja. Alter, können wir nochmal über das Gewicht gehen? Ja, Oh, Alter. Ey, ey, Fisch, Fisch, Fisch am Wasser. Komm, Fischi. Alter. Oh, 20 Sekunden Pause. natürlich ein bisschen schwerer. Okay, klar. Ja, klar. 2,5 Kilo pro Hahn noch mehr. Sieh ja. Was? Komm, gib alles. Ich lasse nicht mehr hoch. Ich lasse nicht mehr hoch, ehrlich. Können das irgendwie. Hoch, hoch. 30 Sekunden noch. Dann Dass seit diesem Jahr in dieser Fahrschule auch Motorradführerscheine angeboten werden. Super, weiter. Ja, finde ich gut. Würdest du jedem hier empfehlen, zu Ja, ich zu würde jedem empfehlen, einfach Sport zu machen. Robin, 20 Sekunden noch. Wie sehr tut es weh? Das ist einfach kacke. Auch wenn man so lange nicht beim Sport war, sich einfach keinen Bock. Geht auch nicht besser. Hat er was gesagt? hier wir jetzt nach vorne oder was? Ja. Wir bleiben hier. Ja. Super. Brauchen man ist nicht laufen, spart man sich Energie. Wie lange geht die Session hier noch? Immer äh, eine Stunde. 15 cool. Minuten noch. Echt? Dann ist schon eine Stunde vorbei? Dann ist schon eine Stunde. Es geht manchmal schneller, als man glaubt. So, also vor Kamera habe ich 30 Minuten. Echt? Ehrlich. Wir trainieren jetzt schon eine Stunde. Weil noch schlimmer ist, nicht hinzugehen. Kannst du den Arm richtig noch heben so? Ja, aber ich habe total gerade keine Lust darauf. Jawohl, Rücken, stabil auf den Boden. <lacht> Natürlich die leite, <lacht> der höchste Punkt im Arm ist die Elle, das weißt du, ne? Wasser auskippen, Bumm, Spitz rein. Wir Können wir die 15 Kilo Handeln einfach daneben liegen? Ist das so aus, als hätte ich die bewegt. Von richtiges Sport, mit kleinen, kleinen. <lacht> Aber dann kann er ja später sehen, wie er angefangen hat ja. und so. vor <lacht> <lacht> 20 Jahren, Dalli, du machst es nicht besser. kann aber sehen, wie er angefangen hat, oder? Und nie aufgehört hat. So. Und dann so. Also erstmal mehr Schrecken. Was? Mehr ich Schrecken mehr Arme, genau. Und wenn du dann hier bist, machen wir Genau, die Elle muss ein bisschen höher. Ja, klar. Wollte ich auch gerade vorstellen. Brust raus, vom Rücken. Weißt du, immer stolz trainieren. Malte, das ist aber <lacht> schon ganz schön gewagt mit dem Glas direkt daneben. ne? Ich habe eine glashafte Zusatzversicherung. Bis jetzt ist nichts passiert. Doch, stimmt gar nicht. Vorne im Eingang hat ja unser Mitarbeiter da eine Handelscheibe reingeschmissen. War nicht toll Tollpatschigkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir gleich mit massiver Geschwindigkeit diese Hand aus der Hand fällt, ist auch relativ gering. Und dann fällt sie einfach steil nach hinten. 70 Sekunden. Wie viel? 17. 17, verstanden. Mich kurz also ich muss schon sagen, Rob, du siehst ein bisschen aus wie Finch asozial. So, ne? Ach, super. So von das vorne? Das ist ja total gut. Das, das, ja. das, das war, genau. Mir fehlen nur noch der Hut. ja stimmt. wie oh, das heißt der? Ketzer der Neuzeit. Super. Rob, der durchtrainiert. Ja, voll. Das ist der Vorteil an diesem Schatz. man sieht nicht, wie durchtrainiert ich wirklich. Ich bin eigentlich gegossen nach Stimmt's, Annika? stimmt Klappmesser, ab geht's. Das war's Klappmesser, stimmt's. Reichen drei fürs Video? Nein. Komm, Robin. Jetzt schon absetzen, Alter. Uff, die Schuhe sind so schwer. Ja, klar. <lacht> noch 110 Sekunden. Was? Robin, Robin, Robin, Robin. Christoph. 110 Sekunden machen. Stimmt, jetzt sind es noch 90. Robin! Robin! Du willst Alter, willst an die Tafel? Check oh. das. komm, komm Rob, Nochmal mal hoch. Rob kämpft für den Weltfrieden. Zäh Die Klebt dich doch auf den Boden? Auf die Matte. Wie viele sollte man davon so ungefähr 150. schaffen? In 150 Sekunden? 150. Ja, die Hälfte, so zwei Sekunden pro Knappmesser. Und 20 Sekunden Pause. Rob, wie fühlst du dich? Sensationell. Wie geht's dir, Anni? Super, ist gleich vorbei. Dann starten wir frisch, fröhlich mit einem tollen Veggie-Shake in den Tag. Ja, kann ich da andere Übungen machen? Sexy. Oh, los! Gibt's doch so irgendwas anderes, nicht nochmal knapp besser? Ja, ja, knapp besser. Ja, ich, kann ich Beine heben machen? Nein. Oh, los, komm, Fisch. Ja. Haifisch oder Guppi? Oh, Guppi. Nein, hör doch auf, sowas zu sagen. Ein Gorillafisch. Das sind die ersten Aufnahmen für meinen online Fitnesskurs für Fahrlehrer. <lacht> ja, da muss ein Vorbild sein. Bin also ich. Let's go! Ich muss schon sagen, das macht Spaß zu filmen, während andere... Oh, filmen. Überleg mal, das wäre dein Job den ganzen Tag. Ja, Mensch. das ist doch... Menschen mhm. einfach zu quälen. Die moderne Domina von heute. Ich quäle die, ich berühre die nicht mal, am Ende sagen sie Danke und dann bezahlen sie dich. <lacht> Bester Job, muss man sagen. Und ich nicht mal Leder tragen. Ach, stimmt. Augen auf bei der Berufswahl. Zwei. Ah, ich muss jetzt leider eine Rob, haben. einer noch, oh. komm, einer noch. Ah, jetzt, oh. Ja. Feierabend. Von 1 bis 10, wie kaputt bist du? Super, geht. Ach no, ich bin 2, ich bin noch total gut drauf. Hast du gemerkt, wie ich überlegt habe? Anni, wie geht's dir? Besser, danach sind wir besser. Rob, deine Position? Die Was? ist so bei, glaube ich, so Japanern oder so, wenn sie kämpfen so. Ja, ja, der Die, ja, die dann schneide sitzen ich schon dann mal. so auf die Knien und dann so die Arme. Ja, ja, ja. Blau bereit quasi. Ja. Und jetzt gibt es was, Malte? Ein Protein-Jake. Wichtig nach dem Training, weil der Aminosorgenhaushalt halt nicht mehr vorhanden ist. Kriegt die Muskulatur schöne Aminosäuren, sprich Protein. Und dann können die Muskeln sich nämlich zurücklehnen und sagen, ach geil, bereit zum Wachsen. Welcher Geschmack ist das? Vanilla Ice Cream. Direkt mal Werbung für Sinob machen. Sinop. Shit is not our business. Beste Supplements. Der Grund, warum ich so lange nicht hier war, ist, glaube ich, einfach, weil ich jetzt auch wieder schlafen gehen kann. Ich kann hier nach nicht auf dem Baustelle Gerüst aufbauen, wie es ich das machen? Das schaffe ich nicht. Das ist nur eine Cocktail-Titel-Barriere, Das schaffst du schon. Das ist total richtig. Das muss ich nur meinem Körper erklären. Sie sieht denn das noch aus. Was machst du heute? Viel. Zu früh aufgestanden, zu wenig geschlafen und dann morgens zum Sport. Nur so geht's. Wie ich mich motiviere? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur immer wetter zu werden ist auch keine Option. Und so ein normales Studio kriege ich einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich entweder Kopfhörer drin und alle fünf Minuten kommt jemand und man sagt, hey Geht's? Und dann labert man und man kommt nie zum Sport. Und dann geht man nach zwei Stunden nach Hause und hat irgendwie doch nichts gemacht. Hier ist es so, man ist eine Stunde hier und dann ist man auch komplett zerflext für zwei Tage. Also ich zumindest. Und das funktioniert bei mir. Sehr gut.